Okay, Kenny, setz dein Pokergesicht auf. Es kann losgehen. Seit du auf Valium 10 bist, hast du eine tolle Reaktionsfähigkeit. Vier hoffnungslose psychiatrische Fälle. Die Diagnose ist von Grund auf falsch. Unternehmen meine Fahrt ins Blaue. Leider geht ihr Arzt dabei verloren. Dafür gibt es nur eine Erklärung. Mord. What you say? Können Sie uns vielleicht hier in der Nähe einen guten Psychiater empfehlen? Wir haben da gewisse Schwierigkeiten. Und was für welche? Kurz gesagt, die Sache ist so. Jemand will Dr. Weizmann ermorden. Mein Arzt ist erlaubt von der Christenverfolgung. Endlich in Freiheit. Wir werden von der Polizei verfolgt. Dann, Dann Endlich ohne die täglichen Pillen. Heute fühle ich mich jung und total wahnsinnig. Endlich können Sie beweisen, wie normal Sie eigentlich sind. Wir sind eine Spezialeinheit des US Marine Corps und wir verfolgen eine Bande von libanesischen Terroristen. Ich denke, eine heiße Spur führt in die Bäckerei, gleich hier um die Ecke. Lass den Quatsch machen. Okay, wir sind vier ausgebrochene Verrückte. Das klingt schon glaubhafter. Wir müssen Whitesmith da rausholen, bevor ihn die zwei Brüllen erwischen. Bedenkt! Wir sind alle nackt im Angesicht des Herrn! Jemand muss mich zurück auf mein Zimmer bringen! Diese vier Verrückten befinden sich noch auf freier Wildbahn. Es läuft schon ein Fahndungsbefehl. Wir wollten nur eine Vergnügungsfahrt machen und jetzt lochen die uns ein. Ich liebe New York. Kaum bin ich hier und schon verhaftet. So habe ich mir das vorgestellt. Michael Keaton, Christopher Lloyd, Peter Boyle, Stephen First. Das ist verrückt. Schön ist verrückt zu sein. Wisst ihr was, ihr Knalltüten? Es geht uns schon besser. Yeah! Das Traumteam. Geh auf und wandle, mein Sohn. Dieser Film ist der totale Wahnsinn.